Wir haben in dieser äh, Sitzungswoche erste Lesungen in wichtigen Bereichen. Einmal äh, die Neuregelung des äh, Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge, der äh, jetzt in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen möglich sein äh, wird. Nämlich äh, dann, wenn es sich um äh, Härtefälle handelt, auf 1000 begrenzt, äh, ein ganz wichtiger Punkt in der Umsetzung unseres Regelwerks für die Migrationspolitik. Wir haben äh, dann die Musterfeststellungsklage auch auf äh, dem Programm. Da geht es darum, dass äh, äh, mehrere zusammen eine Klage äh, durchführen können. Auf dem Hintergrund der äh, Situationen bei den Automobilen ein ganz äh, wichtiger äh, Punkt. Und äh, so zeigt die Große Koalition, dass sie in äh, den... Ähm wichtigen Bereichen jetzt vor der Sommerpause vorankommt. Wir beraten im Augenblick den Bundeshaushalt 2018, der ja dann auch in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause ähm, verabschiedet werden soll. Der Haushalt 2019, in den Eckpunkten von der Regierung beschlossen, kommt auch auf den Weg und wird dann im September äh, beraten werden. Also, äh, wir, die Große Koalition ist auf einem guten Weg.